Gio Aachen 2021. Er bleibt, er bleibt in, Deutschland. in Deutschland. Er geht an die belgische Stute vom Eldorado von Sessingen for Pleasure. Killer, Killer Queen VDM. M. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an Daniel Deusser. Und äußer Killer Queen VDM! Der Ehrenpreis von Rolex für den in dieser Prüfung wird überreicht durch Herrn Remy Corpato, Geschäftsführer Rolex Deutschland GmbH, in Begleitung der Präsidentin des Aachen-Laurensberger Rennvereins, Frau Stefanie Peters. The price is being presented by Mr. Remy Corpato from Rolex Germany. Für Daniel Deusser, den Sieger im Rolex Grand Prix, hat heute auch sein ganz persönlicher Rolex Grand Slam of Showjumping begonnen. Wer drei Majors in Folge gewinnt, erhält einen Bonus von einer Million Euro zusätzlich zum Preisgeld. Vor allem aber wird er in die Geschichte unseres großartigen Sports eingehen, als Sieger des Rolex Grand Slam of Showjumping, der ultimativen Herausforderung des Pferdesports. Herzlichen Glückwunsch, Daniel Deusser. Er hat nun die Chance, beim CHI Genf im Dezember die nächste Etappe zu gewinnen und seinen persönlichen Rolex Grand Slam fortzusetzen. For Daniel the winning rider in the Rolex Grand Prix, his own personal Rolex Grand Slam of Show Jumping started today. He now has a chance to rise to the greatest challenge that Equestrian Sport has to offer, because the rider that wins three majors consecutively will receive a bonus of 1 million Euro in addition to the prize money. More important, he will make history in our fantastic sport as the winner of the Rolex Grand Slam of Show Jumping, the ultimate challenge. Congratulations, Daniel Deusser. He has the chance to claim his major victory in succession at the CHI Geneva in December. Aber was wäre der Major-Sieger Daniel Deusser ohne sein Pferd? Unser Glückwunsch gilt daher auch den Besitzern von Quiller Cream VDM, nämlich den Steffex Stables und ihm selbst, Daniel Deusser. Herzlichen Glückwunsch! Und was wären unsere Pferde uns ihre Reiter ohne die Pfleger der Pferde? Und auch ihm möchten wir einen herzlichen Applaus schenken, dem Pfleger von Killer Cream VDM. Thank you, John. Darüber hinaus, meine Damen und Herren, erhält der Sieger im großen Preis von Aachen traditionell den Wanderpreis der Stadt Aachen. Der Wanderpreis wird überreicht durch die Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen, Frau Sibylle Keupen, in Begleitung des Vizepräsidenten des Aachen-Laurensberger Rennvereins, Baron Wolf von Buchholz. Zur Erinnerung erhält der Sieger einen Ehrenpreis der Stadt Aachen. The Challenge Trophy of the City of Aachen is being presented by the Mayoress of Aachen, Mrs. Sibylle Keupen. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Preis der Bundeskanzlerin der Sonderehrenpreis Ehrenpreis der Reiterin, dem Reiter mit dem besten Stil im Rolex Grand Prix, der große Preis von Aachen. The Special Trophy to the Rider with the Best Style in the Rolex Grand Prix, the Grand Prix of Aachen. Und das ist Ben Mar aus Großbritannien, Great Britain. Congratulations. Der Sonder Ehrenpreis wird überreicht durch die ALRV-Präsidentin, Frau Stefanie Peters. The Prize of the Chancellor of the Federal Republic of Germany is being presented by Mrs. Stephanie Peters. Okay. Im Andenken an Hans-Günter Winkler, erhält der Besitzer des erfolgreichsten Pferdes in den klassischen Springprüfungen des Weltfestes Pferdesports, dem Chio Aachen 2021, den Halla Wanderpreis. In memory of hans Günther Winkler and his famous horse Halla, the owner of the most successful jumping horse of the entire event, receives the Halla Challenge Trophy. The most successful horse, das erfolgreichste Pferd, ist Killer Queen VDM. Und wir gratulieren den Besitzern Steffex Tables, Daniel Deusser. Und die Besitzer des erfolgreichsten Pferdes erhalten eine originalgetreue Miniatur des Wanderpreises, überreicht durch Foyette Winkler, die Tochter des erfolgreichsten Springreiters aller Zeiten, Hans-Günther Winkler. The owner of the most successful horse receives a miniature replica of the Challenge Trophy, personally presented by Fayette Winkler, daughter of the best show jumping rider of all times, Hans-Günther Winkler. Und jetzt, meine Damen und Herren, wollen wir natürlich auch ihn zu Wort kommen lassen. Unseren Sieger, Daniel Deusser. Dafür gebe ich ab an Robert Esser. Dankeschön, hallo Petit. Meine Damen und Herren, Daniel Deusser, lauschen Sie mal ganz genau hin. Spüren Sie diese unbändige Freude des Aachener Publikums. Denn wir alle erinnern uns selbstverständlich daran, dass gerade Sie, Daniel Deusser, eine ganz besondere Geschichte mit dem Rolex Grand Prix, mit dem großen Preis von Aachen verbindet. 2015, zweiter hinter Scott Brash, 2019, zweiter hinter Ken Farrington. Hat das heute eine Rolle gespielt auf dem Weg zum Sieg? Hatten Sie das noch irgendwo im Hinterkopf oder belastet Sie das überhaupt nicht an so einem Tag wie heute in der Aachener Sörs? Ja, erstmal vielen Dank. Ähm, Robert, wie du schon erwähnt hast. Ähm, natürlich würde jeder gern einmal auf dieser weltberühmten Tafel am Eingang stehen. Ich habe schon mehrere Male probiert, auch mit guten Erfolgen, aber habe es nicht so ganz wirklich äh, auf der ersten Platz geschafft. Zweimal im Stechen Vierter gewesen, zweimal Zweiter gewesen und das letzte Quäntchen Glück hat einfach gefehlt. Hier heute muss ich ganz ehrlich sagen, war das letzte Quäntchen Glück auch da. Ich war erster Starter im Stechen, hab für mich das Beste gemacht, aber meine Kollegen waren doch auch äh, knapp dran. Äh, Im Großen und Ganzen kann ich nur gar nicht so richtig fassen. Äh, bin überglücklich, natürlich auch mit dem Publikum, wieder hier in Aachen, zu Hause in Deutschland. Äh, ganz besonderer Moment. Ein ganz besonderer Moment für dich, Daniel. Natürlich auch für Killer Queen. In einem Interview, Daniel, hast du mal verraten, dass ihr tatsächlich auch gerne mal auf der Rennbahn unterwegs seid. Scheint heute geholfen zu haben, oder? Ja, Killer Queen äh, ist ein Pferd mit einem riesengroßen Galopp. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, sie liebt die Sörs. Ähm, in ihrem Werdegang schon über die jungen Pferde hat sie hier vor drei Jahren die Youngster Tour gewonnen. Vor zwei Jahren Nordrhein-Westfalen-Preis gewonnen. Und dieses Jahr gewinnt sie den großen Preis von Aachen. Also es ist schon ein bisschen Platz, der ihr auch liebt. Ähm, trotzdem, am Ende muss man drei Runden fehlerfrei springen und muss es an den Tag bringen. Und äh, das hat sie heute gemacht und sie ist ein fantastisches Pferd. Äh, vielen Dank, Killer Queen. Wir freuen uns unbändig. Herzlichen Dank für diesen großartigen Sport beim Konkurri-Pik -E international offiziell. Herzlichen Dank, Killer Queen. Herzlichen Dank dem Weltrangelisten ersten. Dankeschön, Daniel Deusser Deutschland. Ich umschmeißen Naja ah Killer Queen hätte einfach gern eine Möhre Herr Kempermann Ich darf unsere Reiterinnen und Reiter bitten, sich einmal umzudrehen zu einem Gruß zu den anderen Seite, drei Seiten des Stadions. Dear Ladies and Gentlemen Competitors, please give a salute to the other three sides of the stadium. Unser besonderer Dank gilt dem Hause Rolex, Partner des CHU Aachen seit 1999. Our special thanks to Rolex, partner of the CHIO Aachen since 1999. We gratulieren herzlich dem Sieger Daniel Deusser und dem in im Rolex Grand Prix, the großen prize von Aachen. Congratulations to the winning riders. Now please take your lap off on that. Daniel, lass dich feiern. Auf geht's! Der Sieger, Daniel Deusser, Killer Cream VDM. Brian Bogger, Gregory Watzelitz. Ben Maher, Laura Krautz, Scott Brash. Jerome Giryh. On Martin Fox.